Auch online spielst du Indian Spirit auf 5 Walzen mit bis zu 20 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Bei Star Games kannst du online mit Geld spielen. Natürlich kannst du dein Gewinner auch hochspielen. Rot oder Schwarz. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuch uns auf Casinoverdiener.com.